Sachsen hat eine wunderbare Natur. Massentierhaltung und Tierfabriken passen nicht dazu. Diesen Saustall wollen wir ausmisten und ökologische Landwirtschaft fördern. Für all das haben wir Lösungen. Machbar und bezahlbar. Schwarz auf Weiß. Wir haben viel vor. Wir wollen Sachsen erneuern und modernisieren. Lassen Sie uns Sachsens Chancen nutzen. Denn es ist möglich. Am 31. August. Grüne wählen.